Ich begrüße euch. Heute möchte ich euch erzählen, warum es aus meiner Sicht sehr sinnvoll ist, dass Menschen sehr unterschiedlich denken und handeln. Stellt euch einmal einen menschlichen Körper vor. Der besteht aus vielen unterschiedlichen Zellen. Dann gibt es vielleicht noch andere Lebewesen, Lebewesen wie Bakterien und Viren, die auch am oder im Körper leben zusammen bilden sie das komplexe System menschlicher Körper. Stellt sich einmal vor, dass eines Tages die Leberzellen sagen, ähm, so wie wir denken, was wir tun den ganzen Tag. Das ist das einzig Richtige. Stellt sich vor, was passiert, wenn jetzt plötzlich alle Zellen im Körper anfangen so zu denken und so zu handeln, wie die Leberzellen. Da hätten wir bald nur noch eine große Leber. Ist es sinnvoll? Ist so der Körper überlebensfähig? Ich glaube nicht. Einerseits, wenn es nur die Leber gibt, ist ja gar kein Körper mehr da. Der Körper kann ja an sich gar nicht mehr überleben, weil die Leber braucht ja das Herz, das Hirn, die kleine Zehe und so weiter, um selbst versorgt zu werden. Und wenn es den Körper nicht mehr gibt, ja, dann kann die Leber alleine auch nicht leben. Wenn wir die Menschheit als Ganzes mit, dem, mit einem menschlichen Körper vergleichen, wird deutlich, dass es sehr sinnvoll und sogar notwendig ist, für das Funktionieren des Großen Ganzen, dass die einzelnen Teile, das spricht die einzelnen Zellen, sehr, sehr unterschiedlich ausdifferenziert sind. Also, die haben unterschiedlich hochspezialisierte Aufgaben und funktionieren auch ganz unterschiedlich. Erst so wird dann ein komplexes System möglich. Oder erst so funktioniert ein komplexes System dass es Teile gibt, die sehr unterschiedlich spezialisierte Aufgaben machen. Wir sehen zum Beispiel auch, dass es ja, durchaus sinnvoll ist, dass sich Zellen zusammenfinden, die die gleiche Aufgabe haben, die ähnlich denken, ähnlich handeln. So wie bei uns in der Leber. Also kommen verschiedene Leberzellen zusammen, bilden sie ein Organ, die Leber. Aber problematisch wird es, wenn jetzt die Leberzellen oder die Leber als Ganzes den anderen Zellen vorschreibt, was sie zu tun haben. Es findet zwar Informationsaustausch statt, aber keine fremdbestimmung. Das heißt, die Nervenzellen oder die Zellen des Gehirns oder Hormone können Informationen verbreiten, können Informationen weitergeben, aber was die Zelle damit tut, ist ähm, letztendlich ihr selbst überlassen und ihren ja, Intelligenz der Zelle oder ihrem Instinkt, wie auch immer man das nennen will. Und wenn man das jetzt auf die Menschheit überträgt, zeigt sie für mich ganz deutlich, dass es notwendig ist, dass wir Menschen sind, die sehr, sehr unterschiedlich handeln, unterschiedlich denken, unterschiedlich funktionieren. Nur so können wir das funktionieren eines komplexen, großen Ganzens, sprich der Menschheit, gewährleisten. Der Vergleich Menschheit mit einem menschlichen Körper hat auch noch einen weiteren sehr wertvollen Aspekt, wie ich meine, und zwar diesen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Teil der Menschheit, so wie eine Zelle ein Teil des Körpers ist, dann sind ja alle anderen Zellen, und für mich jetzt alle anderen Mitmenschen, Teil meiner selbst, die sind ja auch Teil des Körpers. Und vor dem her, wenn ich jetzt mit anderen Mitmenschen interagiere, sie aber als Teil meiner Selbst wahrnehme, meines Selbst, also sind auch Teil des Körpers, so ich Teil des Körpers bin, dann ist da ganz eine andere Verbundenheit, ganz ein anderer Respekt. Auch wie wir vorher gesehen haben, in Bezug auf die Gestaltungsfreiheit. Ich kann darauf vertrauen, dass wenn ihr anders denkt und anders handelt, dass das fürs große Ganze Sinnvoll ist, auch wenn ich es selbst nicht verstehe, weil ich hier andere Denkweise habe oder andere Verhaltensweisen bevorzuge. Ein Problem ergibt sich, wenn einzelne Teile des Körpers oder einzelne Teile der Menschheit von ihren Denkweisen, von ihren Bevorzugungen, von ihren Handlungsweisen auf alle anderen schließen und sagen, okay, so wie ich denke, was ich für gut und richtig und was meine Wahrheit ist, das muss für alle gelten. Dann gibt es ein Problem. Dann haben wir bald nur noch in unserem Beispiel nur noch Leberzellen. Dann haben wir keinen Menschen mehr. Das heißt, hier finde ich es sehr wichtig, aufzupassen dass wir als Menschen nicht von unserer Sicht ähm, einfach verallgemeinern und sagen, okay, nur unsere Sicht, nur unsere Denkweise ist die einzige richtige. Also die Exklusivität, ausschließlich unser Denken ist richtig. Und dass wir nicht verallgemeinern und meinen, so wie wir denken, müsste doch jeder anders auch, jeder andere auch denken. Da jeder ja etwas anders ist, etwas verschieden ist, nimmt jeder Mensch ja auch die Realität ganz ähm, unterschiedlich wahr, subjektiv. Aber dieses Thema verdient sich ein eigenes Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.